Mein Name ist Jörg Freier. ich bin Geschäftsführer der Zentrallabor Leipzig GmbH und Diplomingenieur für Werkstofftechnik. Werkstoffe müssen geprüft werden, um ihre Funktionssicherheit zu gewährleisten und um ihre konstruktiven Anforderungen, ob die realisiert werden können. Ein künftiger Auszubildender sollte motiviert an die, Ange an die Aufgaben der Ausbildung herangehen, sollte technisches Verständnis haben und sollte sich den gesellschaftlichen Normen anpassen können. Wunschvorstellung für schulische Voraussetzungen wäre ein Notendurchschnitt Mathe, Physik, Chemie nicht schlechter als 2,5 und er sollte körperlich belastbar sein. Wir prüfen ausschließlich metallische Werkstoffe, hierzu zählen vor allen Dingen Stahl, Eisen, Aluminiumwerkstoffe, aber auch Kupfer, Nickel, Kobalt und exotische Werkstoffe wie Zirkon oder Verbundwerkstoffe im Rahmen von CFK, wie sie jetzt besonders in der Autoindustrie eingesetzt werden. In unserer Firma werden die Gegenstände dahingehend getestet, dass wir zuerst Proben anfertigen, diese dann einer mechanisch-technologischen Prüfung unterziehen. Das heißt, es werden Festigkeiten, Härten und Zähigkeiten bestimmt. Ebenso werden die Proben einer Struktur- und Gefügeanalyse am Mikroskop unterzogen beziehungsweise können auch zerstörungsfrei geprüft werden. Wir haben einen 8-Stunden-Arbeitstag, 40-Stunden-Woche. Nach der Ausbildungszeit von dreieinhalb Jahren können sich unsere Mitarbeiter je nach Anwendungsprofil im Bereich der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung weiterqualifizieren. Hierbei gibt es bestimmte Stufen, die erzielt werden müssen, um selbstständig arbeiten zu können auf Baustellen. Es ist die Möglichkeit, eine Technikerausbildung abzulegen in Zusammenhang mit einer Fachhochschule. Reife Erlangung, die dann auch ein Studium an einer Fachhochschule ermöglicht. Der Anfangsverdienst eines Werkstoffprüfers ohne Zusatzqualifikation nach dem Abschluss der Lehre beträgt 1500 Euro, mit entsprechender Zusatzqualifikation bis 2000 Euro. Wir bieten jedes Jahr mindestens eine Lehrstelle an. Momentan haben wir im ersten Ausbildungsjahr drei Lehrstellen und beschäftigen im Moment insgesamt sieben Auszubildende. Ich bin Lehrling im dritten Ausbildungsjahr und meine Aufgaben sind alles Mögliche, was mit der Ausbildung zu tun hat. In der Ausbildung lernt man im ersten Jahr ist es eher das Bedienen von Maschinen, Drehmaschine, Fräsmaschine, Säge. Im zweiten Lehrjahr ist es dann die mechanisch-technologische Zerstörung, also die Werte der Zähigkeit, Härte, Zugfestigkeit ermitteln. Im dritten Lehrjahr ist es die Metallographie, also Probenpräparation an der Schleifmaschine und an der Polymaschine, mit danach der Auswertung. Und im vierten Lehrjahr ist es die zerstörungsfreie Prüfung mit Röntgentechnik, Ultraschallprüfung und Eindringprüfung oder Rissfehlersuche. Die Ausbildung macht sehr viel Spaß, weil es ist sehr vielseitig, man hat ein breites Spektrum sozusagen an Aufgaben, die man erfüllen muss und deswegen macht es ziemlich viel Spaß. Ja. Das Besondere ist die Flexibilität, also du hast ziemlich viele Einsatzgebiete, du bist nicht jeden Tag im Büro oder jeden Tag an der gleichen Maschine, sondern du lernst wirklich ein breites Spektrum, du kannst jede Maschine bedienen, du kannst überall auch mit rausfahren sozusagen auf die Baustellen und dort deine Tätigkeiten machen.